Komm on, du schaffst es. Ja, mach. Boah, der ist aber weit geflogen. Sogar in die Galaxie. Juhu. Ey, Jungs, guck mal. Ich habe ein neues Skateboard. Juhu. Junge, ist voll unfair auf diesem Board. Ey, hi, Lenny. Yo, Brudi, was geht? Hast du schon dein neues Skateboard? Ja, getestet? Ich hab schon getestet, soll ich nochmal? Ey, Lenny, kann ich bitte wenigstens auf einer geraden Strecke fahren? Hä, hey, nein, es ist doch noch ganz Ey, guck neu. mal, da kommt Melina. Hey, Jungs, was geht? Ey, Lenny, wir müssen noch für unser Referat lernen. Ja, aber ich habe ein neues Skateboard. Ja, okay, Skateboard. aber wir müssen danach für später noch lernen. Ey, tschüss, ich muss gleich zum Arzt. Ja, ja tschüss, tschau, Julius. Bloß. Und, wo ist dein Skateboard jetzt? Ach, hier hinten. Wo ist mein Skateboard?